Die Barmer G.E.K. ist einer der größten Anbieter der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland und arbeitet auf der Grundlage des Sozialgesetzbuches. Wir als Barmer G.E.K. bieten den Sozialversicherungsfachangestellten, den Kaufmann, die Kauffrau im Gesundheitswesen, den Lageristen, den Fachinformatiker und ein duales Studium an, wobei wir hier in Leipzig nur den Sozialversicherungsfachangestellten und den Kaufmann im Gesundheitswesen ausbilden. Meine Hauptaufgaben sind es, die Beitragsberechnung zu überprüfen, Anträge ähm, zu prüfen und wer bezahlt zum Beispiel meine Krankenhausbehandlung, wer bezahlt den Arztbesuch. Die Ausbildung dauert drei Jahre und die gliedert sich in einen Teil Berufsschule, in einen Praxisteil und in einen fachtheoretischen Unterricht. Ihr solltet flexibel sein, Mobilität mitbringen, Teamfähigkeit, ihr solltet ein ansprechendes Zeugnis haben und einen guten Schulabschluss. Welcher Abschluss das ist, ist uns hier in Leipzig grundsätzlich für die Auswahl egal. Seit ich die Ausbildung begonnen habe, bin ich viel selbstständiger geworden, ich bin selbstbewusster geworden und ich gehe viel offener mit Kunden um. Am meisten Spaß macht mir das Beratungsgespräch mit den Kunden, weil ich ihnen dadurch helfen kann. Suchst du einen zukunftsfähigen Beruf, übernimmst du gern Verantwortung und berätst du gern den Kunden, dann bewirb dich bei uns.